Ich bin Simone Schliemann, bin Diplompädagogin und seit 2016 an der Ulmer Volkshochschule als Dozentin tätig. Habe lange Jahre in der Softwarebranche im Unternehmenskulturbereich gearbeitet, im In- und Ausland. Ich habe einige Fortbildungen im Bereich interkulturelle Kommunikation gemacht, zusammen mit meiner Kollegin Hannah mit der ich auch gemeinsam im transkulturellen Lernhaus der Frauen tätig bin. Mich hat das Thema interkulturelle Begegnung und Kommunikation schon immer interessiert, nicht nur im beruflichen Kontext, sondern auch aufgrund meiner eigenen Biografie, weil meine Mutter aus Slowenien ist und ich in diesem Zusammenhang schon viele eigene Erfahrungen sammeln konnte. Das transkulturelle Lernhaus der Frauen legt den Schwerpunkt darauf, dass die Vielfalt der Kulturen nicht als eine Herausforderung gesehen wird, sondern als eine notwendige Ressource, um das Leben hier in unserer Welt zu ermöglichen und eben auch als eine Bereicherung zu empfinden. Wir haben in einem Jahr, in dem wir gemeinsam diese Reise antreten, die Möglichkeit, die Kompetenzen nicht nur ja, rauszukitzeln aus den Frauen, die sind nämlich schon vorhanden, das ist ganz wichtig, die sind schon da, aber eben dann auch zu schulen, eben über eigene Erfahrung das ist ganz wichtig, dass man erstmal selbst in sich reinschaut, bevor man dann in den nächsten Schritt geht und auch in den Dialog, da haben wir ganz viele Methoden, die wir gemeinsam anwenden. Und ähm, dadurch, durch diese Lernerfahrung, ja, viele Aha-Erlebnisse ermöglichen, aber eben auch, und das ist ganz wichtig im Lernhaus, gemeinsam lernen. Wir schaffen gemeinsam etwas Neues, nämlich diese Erfahrungen in etwas zu packen, was wir dann ähm, Kulturmittlerinnen nennen, die Frauen, die diese gemeinsame Ausbildung miteinander durchlaufen werden, dann eben am Ende Kulturmittlerinnen sein. Dazu gibt es verschiedene Methoden, die wir gemeinsam üben. Das Ziel ist dadurch, dass es eine gemixte Gruppe ist. Es sind ca. die Hälfte der Frauen mit internationalem Hintergrund, die andere Hälfte, die hauptsächlich eben in Deutschland sozialisiert ist dass diese beiden Gruppen gemeinsam in den Austausch gehen und gemeinsame Erfahrungen sammeln. Das ist eine Riesenbereicherung. Das haben wir auch schon in dem Tandem, in dem wir sind, als Facilitator. Wir sind keine reinen Dozentinnen, wir sind Facilitator. Das heißt, wir schaffen die Umgebung, wir schaffen die Bedingungen, logistisch und auch inhaltlich, dass die Frauen gemeinsam diese Erfahrungen sammeln können. Und als Facilitator Tandem ist meine Kollegin Hanna mit einem anderen internationalen Background auch mit dabei. So verkörpern wir das schon als dozentinnen Ich habe selbst das Lernhaus vor einigen Jahren als Teilnehmerin erlebt und war danach so begeistert, dass im Lernhaus ganz andere Kompetenzen geschult werden, als in normalen interkulturellen Trainings. Und habe gedacht, das möchte ich auf jeden Fall auch mit weitertragen, diese Idee, denn es kommt einfach auf diese Dynamik in der Gruppe auch an. Und das begeistert mich so. Ich gehe jedes Mal aus dieser, ja, aus diesen Veranstaltungen, aus diesen gemeinsamen Tagen hochmotiviert raus, weil ich weiß, warum ich diese Arbeit mache. Das macht unglaublich viel Spaß zu erleben, wie die Frauen, wie diese Gruppe wächst. Jede Frau wächst über sich hinaus. Die, die Gruppe hat eine Dynamik, das stärkt ungemein. Und das ist das, was ja auch toll ist, diese Frauenpower, die in einem Raum sitzt. Wir haben einen gemeinsamen Safe Space. Ähm, viele Frauen sagen auch, das ist meine Oase, da freue ich mich hinzukommen. Und das ist auch eine Oase für mich und für uns als Facilitator. Das ist einfach eine ganz besondere Stimmung, die kann man nicht rüberbringen, indem man das in einen Stundenplan presst oder indem man das ja, mit Worten deutlich macht. Das muss man selber spüren und das motiviert mich jedes Mal und deswegen freue ich mich auch, dass wir immer so tolle Frauen haben, die das mit uns gemeinsam machen. Das ist immer eine Reise, wir lernen alle, auch wir als Facilitator lernen unglaublich viel dabei.